Ja, was lieber meine Freunde? Padore hier. Ich habe eine kleine Systemlücke gefunden, wie ihr euch ganz easy Hogwarts Legacy über Steam preloaden könnt. Ganz easy, ganz simpel. Ich weiß nicht, ob es so, sogar anzocken kann, ich weiß es noch nicht. Ich lade es mir gerade runter. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich euch jetzt ganz simpel. Ihr braucht auf jeden Fall erstmal ein VPN. Bei mir ist es VPN, was ich mir geholt habe. Wir könnt jeden VPN nutzen, denke ich mal. Bei mir ist ExpressVPN, würde ich auch jetzt empfehlen, weil bei mir funktioniert es. Dann seid ihr hier in dem Fenster, wenn ihr es euch erstmal gekauft habt, nebensächlich. Ähm, dann seid ihr ganz normal in Deutschland. Change die IP auf USA, New Jersey, ganz simpel. Verbindet euch ganz easy, das ist ganz simpel eigentlich. Und dann Steam neu starten, steht auch dieses kleine, das zeige ich euch gleich, dieses ähm, blaue Symbol da mit Preload. Dann ladet ihr das runter eure 80 GB. Müsst ihr euch auf Deutsch eingeben, davor sind natürlich auf Englisch registriert. Ganz easy, macht ihr einfach auf Deutsch machen, das passt. Runterladen. ob ich es anzocken kann, gleich, das weiß ich noch nicht. Wenn ja, dann mache ich ein neues Video, ganz easy, das ist ganz simpel. Das erkläre ich euch auch an, wie das alles funktioniert. Und da würde ich sagen, viel Spaß schon, let's go.